Ich kam von unten, wer es erraten hat, bekommt eine Pizza. Ich sehe mich in der Kamera, ja, ziemlich. Heute gehen wir auf Babyshaus, bzw. das Video ist vorproduziert. Also, ja, ich weiß, Babyshaus ist jetzt schon, wenn das Video online kommt, ein bisschen alt, ich habe gerade schon halt aktuell also, ja, ich muss halt vorproduzieren, weil ich dann nicht da bin. Und, so, weiter, ja. Dann fangen wir an mit Babyshaus, das läuft, dieses Video wird ein bisschen länger, hoffentlich, mit ist. Trotzdem, ja, gut. Dann fangen wir jetzt auch an mit der Bis Luxus Villa. Was? Ja, was? Kann ich mir sofort anschließen? Ja, ich kann klopfen. <lacht> Mega. Ja, anschließend. Hallo, meine Lieben. Ja, so, jetzt haben zwei gesagt. Perfekt. Oh ja, das geht. Okay. okay, ja, kann man so. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, wie ich starten soll. Fangen wir mal ein paar Grunddaten raus. Ein paar aus. Grunddaten, also Grunddaten. Okay, also, wir haben eine Wohnfläche von ungefähr 500 Quadratmetern. Ja, Digga. 500 Quadratmeter. Ich, äh, das ist eigentlich äh, wenig. Ich hab. Das ist halt mein Haus so. Ja, Digga. Das ist mein Haus, Alter. 500 Quadratmeter. Ja, was soll 500 Quadratmeter gegen mich ja. sein? Beides gleich groß, danke. Ja. So, diese Tasche ist einfach teurer als. als. ja, als die Reinbauschenke da. Das ist mein Haus. Ja, und ihr Haus, ja, diese Tasche ist teurer als So, jetzt können wir gerne mal hier und Ja, Ich glaube Einbauschränke sind ihre liebsten Dinge im Leben. Ja. Die 40 Meter von 500. Das wären dann ein. Zwölftes. Ein zwölftes Teiliger Fläche. Ich bin natürlich Immobilienmakler und verkauft. Nein, bin ich nicht. YouTube hier hier keine Steuern. Nein, zieht mir keine Steuern, aber bin ich nicht. Das ist ein zwölf Teil, falls man es... Ja, zwölf Teil sind einfach ihre Einbauschränke da. Ja. Ja, Montana Black hat auch viel. Okay, ist ja so und wir brauchen... Warte ich Glaube ich doch das Lieblingsding. Die Einbauschränke, ja. Das. Ja, sehr gut. Wir starten mit der Toilette. <lacht> weißt du eigentlich schade ist, hier läuft fast immer Musik. Überall in den Decken sind Lautsprecher verbaut. Die haben in, in die Lautsprecher, äh, in die Lautsprecherdecken eingebaut. Genau. Ihr wisst euch mal. Ja. Aber das können wir dann in lieben GEMA jetzt natürlich nicht präsentieren. Ja, das ist unser Gäste-Liz-Sie mit Waschbecken. War, warte, nicht so. Dies sieht geil aus. Hätte ich ein bisschen anders gemacht, aber... schnell ich nicht. muss erst... Äh, ja, ah. gut. Mhm. Steht natürlich gut nur auf. Kamera ist kaputt. Kamera ist kaputt oder in den Einbauschränken? Fragt man sich damit nicht. Das ist jetzt unser Freund, der steht dabei für begrüßt unsere Gäste. Ja, Digga. Ja, Digga. Das ist ganz netter Anschluss. Ja. ja. So, jetzt machen wir das wieder zu. Dann haben wir hier links alles vorbereitet. Wie gesagt, hier wieder die Seite. Da können wir gleich nochmal langlaufen. Ja. Und da geht es runter an die Treppe. Und zur Toilette zu kommen, einfach so. Ja, nach links, dann 15 Meter nach, äh, geradeaus, dann wieder nach rechts abbiegen. Dann fahren sie die Landstraße entlang und dann kommen sie wieder nach links und dort ist dann die Toilette. I, I don't know. Mach den Beton. Mach den Beton? Ja, werdet ihr gleich mit offenem Ich hab nichts gegen Beton. Oh, da haben wir Beton. Genau, dann kommen wir hier in unseren offenen Küche, Ess- und Wohnbereich. Warte. Bam. Ich versuch die kleine Zeit halt echt für den Arsch. Die Küche ist. Das ist so eine öffne Küche. Und das ist halt einfach. Das ist geil. Das ist geil. Zurück zu, ja, ja. ja, es sind so Gartenspiele. Äh, äh, da. du über nee. Ach, nee. Mhm. Passt nicht. Jetzt kannst du auch nichts gegen Baby oder so, aber ja, ich finde die Gartenspiele passen. Also, was heißt Gartenspiele? Die passen, finde ich, nicht zum Tisch. Doch, so mit so. unserer Schrottschale beginnen. Oh ja. Ich auch so einen Platz, wo einfach nur im wahrsten Sinne des Dumbo Shit. Hier auf Spaghetti, ja, alles klar. Wo scheiße Mega das Licht! Mega! Hätte niemand gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Ich hätte gesehen, dass der, die Lampe da einen Millimeter nach rechts verlinkt ist, durch den rechten Winkel, dann ist sie auf 45 Grad mehr erhoben, als sie eigentlich sein sollte. Ich habe nur ja. Mhm. Was ist das für eine Gegend, weil da hier, da stehen auch die Wohnen ja in Köln. Hm. Das ist für, ja, für die Kinder. Zwei, hat ja bald auch Lust damit zu spielen. Ja, also denkt mal, uns das Ende stehen und dann kommt das auch wieder weg. Nice. In nice, yeah. ja, genau. Das Wind kennt ihr ja auch. Die Meinungen spalten sich. Wir haben jetzt Klimaanlagen anbauen lassen, weil es hier im Sommer letzten Jahres so heiß war, dass man es kaum ausgehalten hat. Darum sind wir jetzt ausgestattet mit Klima... Ja, finde ich gut. Da -da. Das kann jetzt besser Wir und nicht so auch so Posterbilder, sag ich jetzt mal. Okay. Wir haben uns die ganzen persönlichen Fotos und Bilder angekamen und zugehalten in den Videos. Ja. Wir waren sicher über Pipapo, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wo geht's jetzt weiter? Wer sagt heute noch Pipapo? Schreibt mal alle Pipapo für den Algorithmus in die Kommentare. Ja, äh, sieh mal Ich hab dazu auch gar nicht so viel... Ja, zwei Öfen. Nein, nein, das ist doch keine Ö... Ja, aber die ist ganz Öfen. Ja, die ist offen. Ja. Nicht. Die, ist, äh, die ist eigentlich ganz gut. Warum Das ist eine Kaffeemaschine. Und hier unten, das ist auch geil. Ich meine, das ist ein Ofen, ne? Das soll ein Ofen sein, in meinen Augen. Ja. Ich bin dann mal leise. So. soll ich mal rüberkommen, weil sonst. Ich will nicht, dass die Leute schreiben, boah, ich find der Scheiße. Schreibt alle in die Kommentare, boah, find der Scheiße. Das ist oh, das Weise. gut, das ist gut, das ist gut. Ähm, da die Spannung durch N-Architekt, keine Steuern abziehen, bitte. Ähm, ja, Fanta ist auch da. Der, Da so, also steht da so, das sieht aus wie ein Einbauschrank. Und das ist halt da der Kühlschrank und das steht halt da und es ist nicht so ein Ding, einfach so. Das ist eingebaut und sieht ganz, ja, ganz geil aus. Detail, genau. Und drunter sind wir noch eine Wir haben hier noch eine andere Küche. Nennt ihr das glaube ich, ne? Und zwar ist es ein langer, schmaler Raum, mhm. wo wir auch. Input transcript corrected: Wir haben noch mal eine zweite Überschrift. Ja. Ach, ich dachte, das sind Einbauschränke. Das ja. haben wir wirklich sehr oft ja. benutzt, muss man Denktar sagen. Das hätte ich ne? auch nicht gedacht, aber wir nutzen den Raum sehr oft eigentlich. Das ist jetzt unsere wunderschöne Bierzapf. Nicht für mich, aber für Erwachsene, ja. Wir haben hier unten immer zum Einbauschränken. Dort auch ein Familienfeiern oder so ja, ja, haben wir ab und zu schön. mal ein Festchen da.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 also, wir, wir kommen nur zur Info, wir kommen aus diesem Raum ja. hier gerade. Ja, das ist unser Wohnzimmer, das einer groß. Ich finde, das Sofa passt nicht so. Es passt halt nicht so zu den Füßen. Eine Couch, ich finde seine Couch sehr klassisch. Die Leute müssen so einer haben, die lieben die über alles. Den Stoff, den haben wir übrigens auch gerade bei ihrem Haus genutzt. Auffangs jetzt vorgehend Licht das muss ich einmal aus der Seite filmen. Das sieht nämlich auch sehr schön aus. so. Jetzt kommt hier doch alle mal Bumm. Und unser Freund Leo reißt einfach aus diesen schönen Büchern immer die Seiten raus. Das macht mich sehr stutzig. Das ist echt scheiße. <lacht> Und der kann auch mit dem iPhone filmen. Ne? Ja, Alle. Ja, das ist der Fernseher zum Nutzen, schön das ich zeigen. Ich wollte äh, den. Hier, da steht auch der Freund. vielleicht. Da steht wieder der Freund von der. Ja, der begrüßt dann immer alle. Schrankelement. Mhm. sind meine Raupen. Ja. Raupen? Oh, ich genieße. Wir lernen bei mir auch Raupen zu züchten. Das ist ein Favorit von mir. Und da lernen wir auch. Ja, das ist richtig ja. cool, weil der ja. Leo kommt jeden Morgen dahin und guckt, ob schon ein Schmetterling geschlüpft ist. Dann ja, können wir jetzt mal aus im Garten wandern und dann habe ich schon gesehen, wir haben überall diese mega großen Fenster bis unter die Decke und die lassen sich <lacht> mega einfach öffnen. Und dann hat man so einen riesengroßen offenen Raum. Also innen und Das ist aus. echt das ist sehr, sehr, sehr, sehr schön. schön, auch wenn das gerade gar nicht zur Geltung kommt. Finde ich auch gut. Finde ich gut gemacht, finde ich äh, einfach. ja, äh, ja. Ich finde, da könnte man eine Hecke hin machen, anstatt so Bäume halt. So da mhm. muss ich Wenn wir im Garten sind. Kann ich mir vorstellen? Danke nochmal an unsere Family. Ja, haben und ja, Da liegt noch der Fußball. Bäume. Hätte ich eine Hecke hingesetzt. Hm. Genau. Was eigentlich richtig schön ist, ist, wenn es dunkel ist, die sind alle einzeln beleuchtet, dann leuchtet jeder Baum. und Das hat auch noch mal so ein ganz angenehmes. Ja, wenn die das zeigen, dann ist es vielleicht geiler als eine Hecke. Aber bei einer Hecke könnte man das auch machen. Und jetzt können wir einfach komplett ins Haus laufen. haben wir ist doch gut. Das ist doch gut, und so. Genau, und dann gut, ja. Und dann kommt unser zweiter Bereich. Wie riesig ist Branding das denn? Das haben wir auch vor allem letzten Sommer so viel gespielt draußen. Am Anfang haben wir gedacht, es ist vielleicht ein bisschen schade, dass wir ein okay. vorne Straßen- und Gartenbereich haben. Aber das ist einfach wirklich super praktisch. Für die Kinder der Leo kann hier oben spielen. drinnen. Kann ich mir vorstellen? Kann ich mir vorstellen? Der kann da einfach ja Immobilienmakler. Er stellt mir alle Memes. Screenshot das. Er stellt Memes mit mir und Immobilienmakler. Ja, lasst die auf Instagram hoch und schickt mir dann einen Link. Umfahren. Mhm. Oder schickt die mir so auf Instagram nicht unbedingt hochladen Umfahren. Aber hier ist auch viel aus so äh, Eisen. Ja, hier haben die beiden unterschrieben. Viel aus Metall. Viel aus und hier sind wir auch ganz ganz ganz so. Das hier ist der letzte Bereich am Tag, wo wir noch Sonne mhm. haben. Also die Wandern quasi einmal so rum Und die und Emily haben sogar ihre eigene kleine Wand. Sollen wir jetzt noch weiter dahin machen? Ach, das ist drauf gedruckt. Ja, hier steht der Mercedes. Mercedes. Joch. Das ist eine doppelte Aussage. Das ist ja auch meine Aussage. Das stimmt doch gar nicht. Ja, das Ah, Der Faragi muss nicht da bleiben. Ja, <lacht> Also, ja. ja. Das ja das gut. Gut. Mega. Oh, das Okay. So, wir haben uns jetzt eigentlich alles hier unten gezeigt. Und die werden ganz hoch, ne? Ja. Ach ja, Klasse. stimmt. Aber das, Mega. die hier, die Wand, die find, also oh, die Glaswand, die finde ich ganz gut. Hier ist der Flur aus Bam. unserer ersten Etage. Und wie ihr seht, genau wie unten, <lacht> an der exakt gleichen Stelle haben wir wieder ganz viele mhm. Einbauschränke. Mhm. Das ist ganz der schönste Schrank aus dem ganzen Haus. Ja. ja. Vorrat für 5 Jahre würde ich sagen. 10, 20? Ja, ich bin langlaufen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Raum, der hier äh, in der Ecke ist, war jetzt das, das äh, Kinderbadezimmer. Badwann hätte ich anders gemacht. Hätte ich auch ein 8 ja, acht, acht Jahr schnell für die Kinder, aber. Wir haben hier. Ja. Ich weiß nicht, was deren Kinder mögen. So, das ist das das im Moment noch nicht so Johnny gebraucht, Gebrauch. Da der Liebe sich natürlich jetzt noch nicht selber fertig macht. Und meistens machen wir das dann alles bei uns im großen Badezimmer. Badabing, badabang. Ja. Super. Dusche. Also, fertig. Wow. Da sind wir aber froh. Ja. Wieder die ja. Einbauschränke. Hier sind jetzt die beiden Kinderzimmer. verlinkt, weil eigentlich kann man hier zuziehen und dann ist es schon wie der Elternbereich. Hier ist die Zimmer. Tada. Das haben wir ganz ganz neu eingerichtet. Finde ich eigentlich cool. ganz gut. Das Ja, voll. Das sind genau, keine interessanten Zimmer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, du kannst ja einfach mal so ein bisschen alles zeigen. Der Leo hat jetzt zu sein neues Ja, Digga. Auf jeden Fall zu stehen, wo er sogar aktuell zu seinem Mittagsschlaf gemacht hat, wir versuchen ihn gerade so ein bisschen dran zu berühren. Das hält ja, finde ich auch sehr süß. Ja, hat sein Bellenbad und auch so in den Bettkasse findet man auch immer, wenn man irgendwas sucht, muss man eigentlich immer nur in die Bettkasten gucken. Das versteckt ich. Oder in die Einbauschränke, genau. Ja, in die Es ja. ja. ja, ist voll gut, dass die Kinderzimmer halt genau gegenüber sind. Dann kommen wir nämlich jetzt hier in Emilys Kinderzimmer, aber wahrscheinlich jetzt auch wieder blöd mit dem Licht, ne? Das geht. Das okay. Ich hab keine Ahnung, was jetzt so Mädchen mögen, so ein bisschen vom Geschmack. Die ja. Wettelmodel, die wir für beide benutzen. Und auf der anderen Seite haben wir eben das Babybettchen, wo der Leo, wie gesagt, aktuell noch seinen Nachtschlaf und macht. Und hoffentlich wandert er bald rüber und hat den Emmy hier rein. Wenn ihr mehr zu den Kinderzimmern wissen wollt, ganz detailliert, haben wir auch mal die Schränke. Oder schiebe ich schon zu machen. Ich komme jetzt einfach mal ganz direkt von der anderen Seite, dann ist das Licht auch ein bisschen besser. Man kann mir übrigens in die Kommentare, auf was ich nächstes Mal reagieren soll. Danke. Falls ihr mir das Ganze angeschrieben habt, dann erfülle ich eure Versuch. Wir haben viele Hilfe mir geschrieben, tut mir leid, das ist urheberrechtlich geschützt und ich verdiene da kein Cent dran. Deshalb vielen Dank. Und diese Seite hier nutzen wir Mhm. Ja, ich mhm. Ja. Mhm. Ich anders gemacht, ich moderner gemacht. Das haben wir uns damals auch so halb lassen, ja. Weil ich unbedingt habe mein ganzes Leben lang davon gefreut, so sein riesiges Kofferteil zu haben. Und trotzdem Traum haben wir in Haus ermöglicht. Und Jedem das seine? Noch front? Macht einfach was ganz irgendwie, das Auch, dass hier diese Nachtkommoden auch mit diesem Stoff überzogen sind. Ja, dass das auch so ein bisschen durchdringt. Übrigens haben wir noch einen Nachttisch hier, einen, einen Nachttischlampe, weil der Junge ja, hat. Der hat die einfach morgens runtergeworfen. Ja, gut. Ich glaube bei Z. Ja, aber das sind doch hier die so reichen Gegenden. Äh, ja, und so. mal oder Du hast die falsche Seite gedrückt. <lacht> Das, dass die so, äh, ja, das ist cool, aber unnötig. Elektrische äh, Vorhänge, die halt verknallt und auf dem Sofa an. Das finde ich auch ziemlich cool. Vor allem, cool. die sind halt komplett abdunkelt. Ist cool. Ja. Die haben ist jetzt nicht so, so ist unnötig, so. Also, das heißt aber ist cool. Ja, hier haben wir noch den Fernseher, der so, Kammer ja. hier komplett. so zum Bett zum Beispiel. Hier. Im Schlafzimmer, im Fernseher, ja. Okay, und jetzt können wir zu, also, gucken mal, sich auch Mega. Er mhm. ist also auch in der Schule oder ist das schon genauso, ne? Das ist das, das ist so. Du hast übrigens vergessen, die Toilette zu zeigen. Aber da ist ja so eine Glasdusche. Ey, das hätte sich ja komplett anders gemacht. Ja, gut wir hier auf Seite Es sind so typische so rastetten toiletten Luxus-Touletten. Die gerade auf, ich bin die ganze Zeit immer dicht und dadurch sieht man diese ganzen schönen Deckenbeleuchtung gar nicht. Die Decken sind überall im Haus drei Meter hoch und die ist 1,50 Meter. Das heißt, wir haben zwei Bibis aufeinander und darum seht ihr nie die Decken. Okay? Ich bin größer als sie. Okay. Nochmal finde ich eigentlich ganz gut gemacht hier. Ja, finde ich wie gesagt ganz gut. Einbauschränke. ein... Gekos. Okay. okay. Übrigens, abonniert mich. danke. Ja, oh. Das, hier, da finde ich besser. Finde ich besser als da. 70 Prozent sind einfach einburschen, Einboschrank, ne? Es ist so ja. geil, es ist einfach alles versteckt in diesem Raum. Es kann gar keine Unordnung geben. Es hat echt so Hotelzimmer-Vibes, ne? Ja, was Hätte ich anders gemacht mit dem Tisch, so. aber. ist ja, sehr, sehr gut, das Ja, das ist unser Fitnessstudio. Mhm. Ja, haben ein eigenes Fitnessstudio. Ja, moin. Ein eigenes Fitnessstudio. Ich bin momentan Black 2.0. Ich so Ja, kostet doch locker 3 Millionen Okay, nicht gleich. 2 Millionen Schreibt mir eure Vermutung. <lacht> alles, ein bisschen machen kann, mit dem der Juni, und hier haben wir noch mit der Handelbank, am meisten... und wie ist hier unten hoch? 30 Kilo, ja. Genau, so, mit der Seite sind wir absolut noch nicht zufrieden, das ist echt noch so ein... ein iPad im Fitnessraum, vielleicht eine App, gut. ein offenes Bauprojekt. und ja, wir werden uns ja mal raus. Warum habt ihr einen zwei dahin gesetzt, wenn euch eins ausreichen wird? Ich glaube, die Kleinkreise, da wir äh, eine Glaskühlschrank, so noch zum oder von mir, die vielleicht für die Kinder so eine oder irgendwas. Ah, also klettern? Ah, okay. Die nicht. Das war eine Meisterleistung. Ähm, genau, und jetzt wir raus auf unser Dach. Für mich das noch nochmal sagen, um 10 Euro zu verdienen. Also, lasst ein Like da. Like, ja. Und abonniert meinen Kanal, danke. Und ja. das Video mit einer anderen Folge, damit ich. Ich bin like, geil. Äh, ja, ein Eigentisch ist ein bisschen geil. No front hier. Komm schnell in der Runde ein, also, Wie soll ich jetzt starten mit einer Hand? im Video eine Runde spielen. Die <lacht> <lacht> <lacht> bin ja mega Zerstörung. Und was ich äh, besonders schön finde, ist, das ist, dass wir komplett einmal um Hilfe an diesen Eisen vorhängen sind. Die auch Eisenfenster dann ähm, überall vorhängen. Und das heißt, man ist so irgendwie privat und hat irgendwie so ein Business-Method. Trotzdem so ist, im Freien, genau. ne? Finde ich geil, finde ich geil. Hier so eine laut und so was. Ich hätte so mehr Sesselmilch gemacht, damit man so richtig so. Ja, gut. Okay. Jetzt können wir hier in den Keller gehen. Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Hier befindet sich eine Tür, Super ähm, da werden wir nicht reingehen. Das ist einfach nur ein Technikraum, wo alles drin verstaut ist. Ähm, nicht sehenswertes. Und jetzt können wir hier wieder auf die andere Seite in den Flurbereich gehen. Und hier sieht man wieder die Einbauschränke. Natürlich, die Einbauschränke dürfen auch im Keller nicht werden. Wir sind hier im Keller Da spielt der Leo mit. Zum Beispiel benutzen ganz viele Getränke. zu lagern. so also haben wir hier diese Getränke eingebaut. Finde ich ganz praktisch. Und auf der anderen Seite ist unter anderem zum Beispiel ganz viel Videomaterial. Was äh, befindet sich hinter diesem Raum, Bianca. Dieses Zimmer habe ich noch nie gezeigt. Das ist eine absolute Premiere. Tada! Ist das eine eigene Bar? Gut. Ja. Ja. Hier haben wir uns einen Traum. Ja, aber die haben sich das selbst erarbeitet. Also, ihr lasst auch einen Laptop, damit ich mir auch so ein Haus kaufen kann. Ja. Also, geil, geil. Moment, ich drehe mich mal. Ne? Das ist aus Gras und das hat so eine gebrochene Optik. Gesagt, so. Belichtet. Geil. Ich hätte ja jetzt nicht so alkoholisch getrinkt, sondern einfach Cola und Fanta und so hingestellt. Und für einen Erwachsenen. Markt, unterhalten. Das ist echt eine mhm. große Leidenschaft von Mühlen geworden. Cocktails mixen, sich da auch auszuprobieren. Äh, Einige Rezepte zu kreieren und so. So, und hier haben wir, vielleicht äh, habt ihr gesehen, wir haben oben keine Eiswürfelmaschine. Und hier haben wir das jetzt in die Bar setzen lassen. Ähm Hier müsste mhm. auch so eine Schaufel sein. Ja. Sehr cool. Ja, dann kann man Sind's hier geil? Das nicht komm, anbauen. komm, schieß mal an, Bianca. Zeig mal, dass du es auch kannst und nicht wie bei Tischtennis eben so voll daneben schlägst. Also, ich würde überhaupt nicht von besser das Tischtennis spiel, als das Billard-Spiel, aber. So. Gut. Ja, komm. komm. Da ist doch sogar also eine reingegangen. Seine ja, ja, Hände! So Hände! Echt? Achso, und hier haben wir noch, das haben wir glaube ich gar nicht gezeigt, ne? hier haben wir noch so eine kleine Arbeitsfläche, aus. wo man ein paar Sachen verstauen kann. Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja. Ja. ne? Ist das Ja. Da ein Pool? Ja. Das ist egal, oder? ja. Hier kommen wir jetzt in unsere Welt ins Ohr. Ja, ich weiß nicht, welche Tür ist das? das haben wir euch ja auch eigentlich schon mal gezeigt. Das ist unser Pool. Geil, geil. Sieht geil aus. Ja, auch keine Ahnung. der Pool sieht geil aus. Das Loch cool hätte ich größer gemacht. Ja. Schau ja also klar, klar! Es ist auf jeden Fall krass, wie schnell Freunde sich plötzlich hier so eine Badehose hinlegen. Ich glaube, die ist vom Kenny, hier da drunter ist glaube ich von Pascal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das äh, geht ziemlich ratzfatz, da liegen hier die Badehosen. oder? Was, was ich persönlich halt richtig cool finde, oder was mir... Am besten gefällt es halt so diese Kombi aus äh, Bar und Pool, dass man so mit dem Cocktail mal eben rüber kann. Ja, aus solchen heißt, ist keine Selbstverständlichkeit, das ist egal. Und es äh, ist übermöglich, dass wir auch Kindersicherung oder so, wir können das abdecken. Dann kann da auch. Alle Heilkünfte. Ja, und der ist sicher ganz voll weg. Was ist mit dem Video? Ich muss schnell los zum Jobcenter. Meine steuern Nein, Spaß muss ich nicht. Aber... Tschüss. Ich will einen kasten mal Aber ich habe nichts drauf. Einfach. Tschüss,